Ja, dann lass mal über das Thema reden. Über das Thema? Ähm, kann ich ja erstmal mit Endro anfangen, weil das war ja eigentlich meine Idee darüber reden. Mhm. Weil, habe ich ja auch vorhin erzählt, äh, ich habe mir ein Video angeguckt, weil Christian Eckerlin ein Interview hat oder Tim Gabel hatte ein Interview mit Christoph Eckerlin oder Christian Eckerlin und ich fand diese Kombination erstmal sehr so eigenartig, dass die ein Interview machen, so also, ziemlich komisch. Deswegen habe ich es angeguckt und da gab es eine Szene, wo Tim Gabel sogar selber gesagt hat, dass der Trend gerade von Fitness auf ähm, Kampfsport geht, weil der erste Grund ist, weil die ganzen Leute sich jetzt aufgepumpt haben und wissen quasi, also es muss ja einen Schritt weitergehen. Man hat sich aufgepumpt für was braucht man das? Vielleicht mhm. zum Kämpfen oder so, weil es gibt ja sau viele Beispiele und Videos auch so, wo so ein Bodybuilder einfach komplett fertig gemacht wird von so einem Typen, der Kampfsport macht, ja, wo ja. jemand so sau viel Mo Masse hat und ja. hat keine Chance gegen so einen Kämpfer einfach. Ja, ja. Ähm, ja und dann der zweite Grund von dem war glaube ich auch, weil. Unsere Gesellschaft heutzutage wegen dem Feminismus so immer so mehr verweichlich oder und die Männer mehr verweichlich werden mm. und dass man vielleicht dieser Bewegung entgegengeht, genau sowas. einfach auch mal wieder auf die Fresse hauen. Genau, einfach auf die Fresse hauen. Ja, okay. Was würdest du sagen? Stimmt das prinzipiell oder würdest du sagen, das würdest du nicht so pauschalisieren? Welche Aussage? Beide, kannst du jetzt zu beiden eine Aussage geben? zur... Ähm Feminismus, dass wir Männer weicher werden, dass man entgegen der Bewegung geht oder dass einfach ähm, die Leute denken, ja ich bin jetzt aufgepumpt, äh, ich muss auch mhm. jetzt irgendwie Kampfsport machen. Ähm Kann es auch nur zu einer Sache gehen. Ja, ja, ja also da, da muss ich tatsächlich irgendwie so äh, an Flying Uwe so ein bisschen denken. Ich habe irgendwann mal, früher, ach, schon Jahre her, habe ich schon mal ein Video gesehen, der hat das ganz genau so gesagt, wie du es gerade gesagt hast. Der hat sich ja. so aufgepumpt okay. und da hat er echt irgendwann gesagt so, ja jetzt habe ich Muggis, aber für was brauche ich das jetzt eigentlich? Ah, class, okay. Und deshalb, in der Hinsicht kann das schon sein, aber also ich weiß ja nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Für mich wäre das glaube ich nicht so. Also ich mache ja im Prinzip ja auch nur kosmetisches Training. Ja, ja. Ich mache ja einfach nur Krafttraining, damit das gut aussieht. So, das ist eigentlich so meine eigentlich meine einzige Intention. Und ich glaube, die meisten, die Bodybuilding machen, denken das eigentlich auch so. Also mhm. ich versuche einfach den Körper aufzubauen. Aber klar, es gibt auch auch die andere Seite voll verstehen. Ich weiß jetzt halt nicht, was in den Köpfen so vorgeht. Aber dadurch, dass, dass das der Flying Rooven mal gesagt hat, ist ja. bestimmt schon ein valider Gedanke, den aber auch bestimmt viele Leute haben. Ja. Ähm, kann schon sein. Ich muss auch zugeben, ähm, ich der, der Kampf von Christian Eckerlin, ich habe mir letztes Mal... ah nee, war das nicht der zweite Kampf, wo gegen diesen Oliveira da gekämpft hat, diesen Brasilianer da? Ja, ja. Und ich muss sagen, der ist schon auch sehr aufgepumpt, der Eckerlin, ne? Ja. Unfassbar ich aufgepumpt. Und breite Schultern auch so. Ja, ja, breite Schultern. Ich finde gar nicht, dass es so ein... vom, vom dass der Das ist ja zu aufgepumpt eingeschrieben. Ja genau, dass er nicht so MMA-Fighter aussieht. Ja, genau, genau, genau. Ich, ich habe auch so, ich, als ich den Kampf jetzt gesehen habe, ich meine, ich, ich habe eh keine Ahnung von MMA. Das ist ja, ist ja so, so eine, so eine Laienmeinung. Aber ich, ich, so vom Gefühl her würde ich fast denken, der Max Koga? Ja. Kann das irgendwie... Also, ich habe irgendwie so das Gefühl, als ob der da mehr drin ist in dem Game. Ich muss zugeben, vom Eckerlin, ja, der sieht das noch irgendwie auf die Fresse. <lacht> ähm, der, der macht saugute Takedowns. Ich finde, der hat echt teilweise richtig gut ausge, ausgewichen und dann direkt auf den Takedown gegangen. Ich habe nie Kampf das, gesehen von dem. Nicht? Das mhm. fand ich gut, aber ansonsten habe ich mehr so den Eindruck, ich glaube, das ist einfach so ein Typ, der. Einfach sau gut darin ist, einfach anderen auf die Fresse ja, zu hauen. Das denke ich auch. Und, und, und bei dem Max Koga habe ich mehr so den Eindruck, dass es wirklich auch so dass da wirklich Strategie mehr und. Reingefuchst. Mehr reingefuchst. Mehr So ist. Mhm. Ja, genau. Ja. Das habe ich bei dem echt so, so. eigentlich Mehr den Eindruck. Also, deshalb hat mir auch der Kampf von Max Koga echt richtig gut gefallen. Ja, richtig gut. Der und jetzt ähm, ja, bin ich eigentlich auch total abgeschweift von dem, was du gesagt hast, ja. was ich beantworten sollte. Man kann ja kurz die Kommentare lesen, bevor wir ja. weitergehen. Ich ähm, glaube, das hat nichts mit Feminismus zu tun. Die Gesellschaft als solches wird sensibler. Mhm. Ähm, okay, das ist dann trennt er wahrscheinlich dann das voneinander über welche Kampfsporten reden wir Akido <lacht> Top Peak Männlichkeit <lacht> kennst du Akido äh, nee das ich dieses wenn jemand wenn jemand schlägt dass er man schlägt mal ganz nah Achso, so dass das du so weiterführst genau, so irgendwie ja ja gibt auch gell Die haben doch immer so Hunger an und so okay. Okay. Ja, okay, okay, äh, okay. mach den Sport auf Spaß und wegen meinen Freunden nicht aus ideologischen Gründen lol als solches Steven ja. Legal es äh, ist egal ist grüßen Steven Legal es äh, ist egal ist so ein bekannter Schauspieler ist das nicht der aus aus was How about your mother? Nein, nein ich, vielleicht verwechsel ich auch gerade total. Nein, nein, Steven Seagal ist so, ein so ein richtig alte Filme, wo, wo Leute verprügelt werden, ja. dann ist er immer derjenige, ja, der die alle gut. zerstört mit aikido Techniken. Ja? Dann macht er halt immer so. Ja, okay, Dann, dann was macht er immer so. Verwechselt. Und wenn er einen Eingriff macht er so weiter. <lacht> der ist wohl die Legende. Ja? Das ist richtig eine Legende. Was, was, was, die kennt jeder eigentlich. Ich hab das gerade voll vergessen mit... Deasons, egal. Ja. Was hat mich gedacht? Ich habe mal einen komplett anderen Dude gedacht. Wie heißt der Typ? Apropos Stevens, egal, ähm, ich habe mir ähm, john Rick vor ein paar Tagen angeguckt. Geil, ah, Ja, nicht. richtig geil. Also wenn du auf sowas stehst, hat mir auf Teil 1 und Teil ja, 2, ich wird, dann wird Teil 4 saugefallen, weil das ist einfach nur das nur doppelt so viel. <lacht> <lacht> klopft einfach noch viel mehr oder was? <lacht> ja, der klopft ja in den anderen Teilen. Der Film geht ja fast drei Stunden. Ja, ich weiß, ich habe gesehen, ich habe nämlich auch schon geguckt. Sau die geilen Techniken, so viele Leute die er umbringt. Macht auch Judo? Viel wieder. Weil das hat mir auch ja, so macht, macht das ist auch hat Judo, gemacht, aber oder? ich glaube, das ist nicht so viel wie in den ersten Teilen, muss ich sagen. Mhm. Und, ähm, es ist jetzt schon so oft wie getötet. Also, es ist ja kein Geheimnis für ihn erzählen. Im dritten Teil war es ja so, dass er so ein Kopfgeld hatte, dass ihn alle umbringen. Genau, ja, ja, das genau. war der ganze Film auch fast nur so, dass der wurde nur gejagt. Ja, ich der war nicht, nur umtötet. Ich am Töten. weiß gar nicht mehr, auch, wie der dritte aufgehört hat. <lacht> der dritte hat aufgehört, ähm, dass dieser Auftrag weitergegeben wurde und dann haben den alle so angeguckt und wollten ihn umbringen. Glaube ich, so war das. Irgendwie wurde über das ja. Handy weitergegeben, dass, okay, der kann jetzt umgebracht werden. Also mhm. war ich hab gedacht, das war das Ende vom zweiten. War das das Ende vom zweiten? Oder? Aber beim dritten war der dann in dieser Wüste, wo er irgendwann die hohe Kammer, diesen Typ von der hohen Kammer gesucht hat, wo er so gesagt hat, du musst durch die Wüste laufen, bis du stirbst irgendwie. Und dann findet er dich schon. Und er hat sich gedacht, okay, warte ich doch mal, laufe ich mal so lange durch die Wüste, bis ich sterbe. Aber gut, er hat eh keiner drauf Also auf jeden kommen. Fall geht es genauso weiter, dass er einfach nur gesucht wird. Ja, okay. Und er versucht, einen Weg zu finden, Ist rauskommt. das Ende auch? Der vierte halt das Ende? Soll ich das sagen oder nicht? Äh, ich, ich, ich meine, es eh schon gehört zu haben, dass es am vierten enden soll, aber. Ähm Deshalb wollte ich ja wissen, ob es ein offenes Ende ist oder nicht. Aber mir kann ich kann ja auf jeden Fall, Fall, Fall sagen, so wie das endet, würde ich sagen, es gibt keinen anderen Teil mehr. Okay. okay. okay. Aber weiß ja nie. Weiß ja nie. Okay, ähm. Um, okay. Sind, okay, warte mal kurz. Wo, wo sind wir stehen geblieben? Macht den äh, Sport aus Spaß und wegen meinen Freunden, nicht aus ideologischen Gründen. Lol. Ähm, das habe ich vorhin auch schon gelesen. <lacht> Ja, ich lese es einfach nochmal. mal. Das ist die sie alles, grüßen. <lacht> <lacht> die Kampfsportarten sind Randsportarten. Und heutzutage haben Menschen mehr Zugang zu Randsportarten. Es können immer mehr Leute, kann ja. sein, dass wieder der Box rein kommen. Ja, so. ja, kann sein, ja. ja. Äh, Weil es halt nicht mehr nur den Fußballclub im Dorf gibt. Das kann gut sein. Das ist tatsächlich irgendwie äh, eine Sache, die ich, die ich auch so irgendwie unterschreiben würde. Ich glaube, dass sich das, das viel mehr verbreitet. Und wobei ich weiß ja gar nicht wieso wie der Wandel ist, ist ja der Wandel irgendwie mehr zu Großstädten hin und so oder ist es jetzt nicht wieder zurück? weil klar in Großstädten hast du auch viel mehr Optionen, ich meine jetzt auf dem Dorf, ich komme ja quasi vom Dorf ja. wobei Judo gab es da eigentlich auch in also. den Städten ja, also Judo habe ich ja in Wächtersbach gemacht, das konnte auch noch in Schmitten in so einem richtig harten Kaff machen ja, genau, aber nee würde ich auch zustimmen, dass halt alles viel, viel verbreiteter ist du musst ja auch theoretisch gar nicht mehr irgendwie groß an den Verein gehen ich meine so, es gibt ja so viele YouTube Tutorials, du kannst ja im Prinzip auch keine Ahnung, wenn du irgendwo eine Mathe hast oder so, bist du auch einfach fast schon zu Hause. Mal irgendwie. Ähm, jetzt, wo du darüber redest, ich glaube sogar fast, vielleicht ist das das kommerzielle, das kommerzielle weil man hat glaube ich gesehen, dass vielleicht MMA und so, dass das halt so viel Geld macht, UFC. Mhm. Und dass man jetzt denkt, oh, in Deutschland mach ich mir jetzt ein Gym auf und könnte damit jetzt auch Geld verdienen. Vielleicht weil so, ne? weil du meintest ja von auch alles, was in Amerika dann auf Deutschland rüber schwappt. Ja, ja dass deswegen die ganzen Gyms gemacht werden und das kommerzieller wird und jetzt diese MMA-Ligen in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es diese MMA-Ligen in Deutschland. Nicht, ich weiß nicht. Ich, ich habe das auch noch nicht so richtig mitgefolgt. Aber ich, ich so so vom Gefühl her, keine Ahnung, was war das auch bei dem Event? Da gab es auch diese 10k irgendwie für den besten Fighter, ja. Fighter oder so. Ich meine, was glaubst du, was hat so ein Kämpfer da gekriegt, der da gekämpft hat? Der da... Äh, so einen modernen gladiator -Kampf gemacht hat. Was kriegt der so? Dieser eine Typ, ich weiß nicht, wie der hieß, äh, der so ein lustiges Interview hatte, der hat ja gesagt: ja? Ich bin arm, ich bin ein armer Paar. Ja, ja, ja, genau. Gib mir, gib mir das Geld, ähm, anscheinend nicht so viel. Das ist, das ist nämlich so der Punkt, weil ich, ich habe das Gefühl, die die verdienen die werden in Zukunft hier viel mehr auch verdienen. Ja. So wie in Amerika vielleicht auch so in Richtung. Aber aktuell ist es halt so, oh, kann ich mir das nicht vorstellen. Also dahin, also es gibt, jeder ist ja irgendwie anders und für manche ist das nicht so schlimm, aber ich könnte mich jetzt nicht dahin stellen und für so einen Hungerlohn mich da verhauen lassen oder, naja. ähm, aber ja das kann schon auf jeden Fall ein Punkt sein, dass, dass das vielleicht irgendwie eher mehr rüberschwappt, weil die Leute sagen, okay, damit kann ich jetzt irgendwie mehr Kohle machen das kann ich, ich habe dir sein. übrigens jetzt alle recherchiert die ganzen Leute und, ähm, mir ist auch gefallen, fast jeder von denen hat einen YouTube-Kanal und auch jetzt seit einem Monat oder so gestartet, welche die Leute waren? die ganzen Kämpfer, die wir uns angeguckt haben alle starten gerade, äh, einen YouTube-Kanal tatsächlich, ja, und, ähm, weiß ich, hat das vielleicht auch mit diesem ach, vielleicht war es mit Social Media zu tun aber irgendwie komischerweise machen alle MMA-Leute gerade in Deutschland auch YouTube-Kanäle. ja Vielleicht auch dieses kommerzielle, oder weil Max Koga vielleicht und ja. ähm, Stefan Pütz, weil die halt so bekannt sind dadurch vielleicht wollen das jetzt alle auch nachahmen, keine Ahnung. Das kann schon gut sein, aber ich meine das ist ja auch eine das, ist ja, das ist ja auch keine ungewöhnliche Entwicklung, das waren einfach viele. Aber es ist äh, lustig, dass viele wa, was, die dir die, die, die zugeguckt haben, oder was, die das jetzt machen. Oder was meinst du mit den äh, Kämpfen? Ich kann dir gleich zeigen, die, Game, die Kämpfer, die wir beim MLSC-Kampf gesehen haben, ich habe die alle. Ach, die meinst jetzt, du jetzt Ja, okay, Wir haben jetzt okay. alle seit einem Monat oder so angefangen mit YouTube-Videos. Ja, ja, ja, ja, ja. gut, kann ja auch sein, ich meine, viele von denen, also weißt du, mit denen wir ein Foto gemacht haben, die kommen ja auch aus ja. dem gleichen Gym wie der Max Koger, weißt ja, du? Ja. Und ich meine, die werden ja auch mit also. dem Reden und wenn er sagt, hier, ich mache YouTube-Kanal, da kommt. Und sonst, sonst alles rein. Leute nicht aus dem Gym. Das waren alles nicht Leute äh, aus dem Gym. Kann ich dir gleich okay. zeigen, aber kurz lesen. Ähm, mal kurz nachgeschaut. German Mixed Martial Arts Federation ähm, verfolgt seit 2014 die Vision der Anerkennung des MMA Sports in Deutschland. 2014 ist auch jung, sehr jung. Ja, bis jetzt acht Jahre, neun Jahre. Es gibt auch MMA mit Schwertern und Rüstung. Echt? <lacht> Was? <lacht> es gibt ja auch teilweise kennt ihr diese, diese, diese. Im in, in Russland, irgendwie, wo sich. Ohne Handschuhe, irgendwas meinst du? Wo ja, dann teilweise in diesem Ring, wo so Heuballen einfach so rumliegen. So ey, das, ist, ich, haben. Ey, das ist, glaube ich, das ist Bärnackel oder so, irgendwie Raw. Das ist dann ohne. ist Boxen, Irgendj nur ohne Schutz. Ey, das ist auch echt, das, das ist echt krass. habe ich dir schon das Video gezeigt? Und das ist auch äh, irgendwas in Russland, oder zumindest so Russisch gesprochen. Ja. Und das sind einfach zwei Typen, die sind einfach in so einer Telefonzelle und da müssen sie sich prügeln. Das ist auch, hab ich auch. Was ich schon mal gesehen habe, im ähm, Auto habe ich auch schon gesehen. Du im Auto hauen oder was? Ähm, da wird glaube ich eine, eine Knarre ins Auto reingeschmissen. Beide sind angeschnallt und müssen sich beide irgendwie, keine Ahnung, also es ist keine richtige Knarre, aber ja. man muss irgendwie einmal den Trigger gemacht haben um den anderen zu töten. Und dann ah. es fängt dieser Kampf an, Gürtel auszuziehen und der andere hat die Knarre ah. und dann, man hält die Knarre so fest. Das ist so <lacht> krass. Das ist ja sau. Also man ja. sucht aus allen irgendwie so einen Sport raus. Ja vor allem, ich habe ich welche welche. Russland und auch das mit diesen Schellen. Die sind, das hast du ja gesehen, mit den Schellen wurde der hier, der hier. Ja, ja das ist so behindert. So was würde ich nie im Leben machen. Niemals. Und war, aber da gibt es diesen einen dicken großen den kann keiner besiegen einfach. Der, der wurde einmal besiegt, hab ich gesehen. Der wurde einmal besiegt. Ja, wurde einmal besiegt. Ich ah, habe nur ein ja. Video gesehen, wo er, wo er gegen, äh, gegen so einen Fahrwegen angetreten ist. Und das war unentschieden, weil der ah. auch nicht down gegangen ist. Ah, ich ja. hab nie gesehen, dass er verloren hat. Krass. Schon ich mal angucken, ey. Ähm, ich bekomme in letzter Zeit so viel Werbung für Kampfkunstschulen und so ein Zeug. Die Preise sind... Zum davonlaufen, die Versprechungen, die die machen zum Teil echt lächerlich. gibt ein Programm, mit dem man in Karate den Dan in einem Jahr machen kann, kostet halt 1000 Ökchen. Und du warst nur noch ein paar Sekunden ja. draußen. Okay, da Simon muss kurz... Oh, Alter. Scheiße, ist alles nass. Ist mir doch egal. Oh Gott. Naja, der Simon muss gerade für kleine, für kleine Simons raus. Okay. Das Safety kommt noch rein jetzt, aber egal. Ja, scheiße, ich bin auf diese nasse Nassen Matte hier gelaufen. Es ist Geil. Ah, es fuckt doch wieder nur ab. Dann will man einmal in Ruhe furzen. Nee. Dann will man einmal in Ruhe und dann ist es so. Einmal in Ruhe. Und es gibt 5 versus 5 MMA. Das wusste ich auch nicht. Dass doch, es gibt. das hab ich auch schon mal gesehen. Ja. Ja, genau, da kommt ich einfach so 5 und wenn da eine ausgeschaltet ist, dann geht er 2 auf 1. <lacht> Die ganze Zeit, das ist unfassbar. <lacht> Doch, das hat mir ja schon gezeigt. Vor ein paar Jahren schon oder so. Das ist einfach 5 gegen 5. Das ist unfassbar. Ich habe glaube ich 2 gegen 2 glaub, ich mal gesehen, 5 gegen 5 habe ich noch nicht gesehen. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es halt echt nichts für mich ist, sowas. 5 gegen 5, ja. Warte, ja. also, ähm, warte. Ich will dir zeigen. Sehen das die eigentlich anderen, wenn wir hier irgendwas gucken? Ich kann das einstellen. Das wäre, glaube ich, echt gut, wenn wir hier was gucken so. und das ist auch, ja, perfekt, perfekt. Es so. war ein Kampf, der eigentlich schon für Dezember angesetzt war. Es ist viel geredet worden im Vorfeld. Ihr habt euch ein paar Nettigkeiten ja, um die Ohren gehauen. Es war cool. Emotionen drin. Man hat das auch gestern gesehen äh, bei den Stare-Downs. Ist der Kampf so gelaufen, wie du es erwartet hast? Der ist direkt, äh, im Prinzip, mit der ersten Sekunde nach vorn gestürmt. Und es war eine wilde Schlacht, so lange, wie es gedauert hat. Ja, also keine Ahnung, Mann. <lacht> Von meiner Seite ist jetzt eher eine Scheiß-Performance gewesen. Äh, ich habe da ein paar... Dinger zum Körper ge genommen und äh, keine Ahnung, äh, also ich habe probiert, einen kühlen Kopf zu bewahren und so weiter, ne? aber ja, es hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber trotzdem muss ich sagen, wie kann man dafür bloß drei Runden brauchen? Und der ist auch nicht besonders breit, der hat einen guten Körper, der ist ja, Muskel, ja genau. aber ist jetzt genau. Ich, ich finde ihn aber auch tatsächlich einen von den von den durchtrainierten. also der, der sieht, der sieht voll, ja, wobei die waren alle mega durchtrainiert. Ja. Ähm, aber ähm, es ist genau wie du sagst, es ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie so krass aufgepumpte Typen sind oder so, sondern du musst ja auch irgendwie athletisch sein, du musst ja auch Luft. Das ist ja auch die Sache mit dem Sauerstoff. Mehr, mehr Muskel, mehr Sauerstoff. Und mit dem Gewicht. Gewicht, da hast du auch noch ein Problem. Fliegengewicht ja. sprechen, sollen wir das unbedingt rausschneiden? Wie sieht die Zukunft bei dir aus? Also ich kann nur sagen, ich habe für diesen Kampf nur zwei Kilogramm Wasser gemacht. Ähm, von daher denke ich, es wäre auf jeden Fall. Was man anstreben könnte. Auf jeden Fall nicht Allerdings habe ich auch keinen Bock, mich ja, dafür zu also äh, Das einzige, was ich wirklich noch von, was ich noch wirklich sagen möchte, ist: Ich bin ein armer Penner und deswegen würde ich die 10.000 verlangen, weil ich habe mich beim letzten Weightcut fast umgebracht, nur um hier eine Show abzuliefern. Ich muss auch sagen, das hat schon einige Spuren in meinem Kopf hinterlassen. Es war äh, ein hartes Stück Arbeit den Lifestyle komplett zu ändern, dass man halt kein Gewicht mehr kattet und so. Ich habe mit kaum Essen drei vier, Mal am am, drei, vier Mal am Tag trainiert. Ich habe äh, ja, in dem Zug auch kaum geschlafen, die ganze Vorbereitung. Also ich war nonstop am Arsch. Ich glaube, es gibt wenige, die so viel da reinstecken wie ich. Und äh, ja, von daher, ich gehe jeden Tag zu Fuß zum Training oder mit dem Fahrrad ja, ich und ich würde da sagen, da ein na ja. Gib mir, ja. gib mir das Geld. 10.000. Aber auf jeden Fall. Meinst du, so meinst du überzeugen ja. mit dem Parade? Meinst du, weil der sagt. er... Nee, läuft über überzogen, ja. Also ich meine, ich, ich glaube, dass dem auch tatsächlich, glaube ja. ich dem auch, dass der sich den Arsch aufgerissen ja. hat. Aber je mehr du halt das immer erzählst, desto unsympathischer kommt es halt so. Der hat er hat ziemlich lange geredet, ja. Genau, genau, noch immer. Aber, aber ich glaube trotzdem, dass der so viel, so viel Action reinsteckt, glaube ich schon. Ja. Äh, Guckt der direkt auch einen MA-Kanal jetzt auf einmal? Ja, das stimmt. Und Und, oh, der hat schon so viele Videos gemacht. Krass. Das ist echt so. Und der macht auch hier. Also ein Jahr jetzt, okay. Ah. Auch nicht so viel Klicks. Muss man so. Obwohl, oh, hier schon? So Tagen, ja, Das, das, das so habe hab ich gut. mir angeguckt, das Video. Das hat er ja auch nicht so viel genau. Ähm, ja, jetzt machen das mittlerweile alle. Alle machen sich jetzt einen Kanal gerade so. Weil haben die alle Kameramänner oder was? Ich meine, wenn der sagt, er ist ein armer Schlucker, dann kann man so meine. Also knapp 400 Euro leisten, oder? Eigentlich hast du da recht, ja. Also, vielleicht auch mit dem Handy. Keine Ahnung. Freunde, wir sind jetzt aus? hier ich auch Handy schon beim Mittwoch der Fight Week angelangt. Das Gewicht geht gut runter. Ich muss kaum was cutten, diesmal ist alles in Butter. Ich lese mal hier irgendwie im Spiegel irgendwie Ich ja, habe das gesehen. Aber ja, genau, der findet sich einfach bei so Alltagssachen. Das ist einfach so. Einen schönen Schnitt. Er du schon Kamera, Mann? Oder das ist eine Halterung für ein Handy, ich weiß es nicht. Alle sein. Das ist eine gute Frage, ja. ja. Aber das ja genau, das würde ja nicht zu dem. Oder er hat oder das ist irgendwie ein Kumpel von ihm oder so, der sagt, komm, ich mach's einfach für dich jetzt. Ja, aber, ach, es ist halt so sau viel einfacher, wenn man jemanden hat, dir dafür bezahlt, einfach so, weißt du. Ja. Du kannst chillen und so, ja, für mich mal und so, weißt du? <lacht> das ist halt sauer geil. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir schon erzählt habe, aber ich fand halt dieses Eiskunstlauf-Video, ich wieder auf facebook links gehen. Ähm, fand ich halt insgesamt, ich konnte das nicht 100% genießen, weil ich immer im Hinterkopf hatte, dieses Video, wie wird das sein, ähm, wo Simon gerade mit der Kamera und so, ich muss ja. mir immer konstant Gedanken machen und wenn ich jetzt privat einfach dahingegangen gegangen bin, hätte mir ein äh, einfach so, hätte es mir viel mehr Spaß gemacht, so habe ich die ganze ja, Zeit dieses ja. scheiß Video im Hinterkopf gehabt, ich habe es nicht so genießen können. Wenn es jetzt aber jemand anderes macht, Glaubst du hättest dann gar nichts mehr? Würdest du dir blind vertrauen und sagen, ja, der macht das schon. Also wenn es ein Profi macht, der sagt, ja, das habe ich schon öfters gemacht, ja, dann würde ich ihm blind vertrauen. Du hattest dann Equipment und so. Auf der anderen Seite, ich dachte mir auch so, vielleicht, was passiert, wenn einfach Speicherkarte voll ist bei meinem Handy. Was dann? Oder der Akku geht einfach leer. Ja. Irgendwie ja, so ja, okay, weißt du? ja, ja, ja. Das sind so viele Faktoren, die schief gehen können. Du bist auf dem Eis mit einem Schlitzschuhen drauf. Ich hatte so viel Schiss, gell. Das ich? hat man ja gesehen im Video, dass ich. du darauf gehst und du, oh mein Gott. Ja, ja, vor allem, weil ich auch nicht wusste, wo soll ich das Handy hin tun? Soll ich die ganze Zeit in der Hand halten? Wenn ich auf die Fresse fliege, mit was stütze ich mich ab mit meinen Händen? Soll ich in die Hosentasche? Auf einmal fliegt ich irgendwie komisch auf die Seite. Ah, das war echt... Ich, ja. Ja, eben. Deswegen verstehe ich nicht, wie die ganzen Leute das machen können. Wie können die das machen? Haben die alle so viel Geld, dass sie jemanden holen? Oder macht das ein Freund von dem Mit mhm. einem Handy. Mhm. Dieser, Wie hieß du mal dieser eine Asi, den wir nicht gemocht haben, beim NFC-Kampf, der eine der so ein bisschen... Der, also sogar Adolf hieß. Der hieß Adorf. Ah, Und den konnten wir nicht leiden? Also, ich konnte ihn nicht leiden, weil er so auf Arrand gemacht hat, wo ich gesagt habe, der hat bei diesem einen Kampf, so extra bei diesem Showdown immer so die Hand so gehalten. Ah, ja, yeah, okay, okay, okay. Ganz da wein da wein. hieß Adorf. Ja da ich, hieß die, ja, wirklich ja, Adorf. Das hast du mir doch gesagt, aber ah, wenn das kein Anzeichen ist, Adorf. Ja. Adorf. Ähm, guck guck, es tut mir leid. Ich weiß, es ist total vorunterlaufen, aber ich gucke hinten und denke mir so, es. Dann die, glaube ich, auch aus. Wir müssen gucken, wie viel Klicks das Muster, dass so, auch viel Klicks haben, das Video. 32. Okay, das wundert mich aber auch nicht, weil. Ich guck mir sowas sofort an. Ja, natürlich! Oh, die gehen direkt! Flying nie! Flying nie! Guck mal, der eine. der da! Der da, der denkt sich direkt Flying nie Jetzt! Und, Oh mein Gott! Das ist ja unfassbar! Jumpen ja fast alle so rein! Alter! Ist ja unfassbar! Aber die machen doch alle 1 gegen 1. Ja, aber am Anfang ist so eins gegen eins anscheinend. Aber. Würde was anderes gehen am Anfang? Weil wenn zwei auf einen gehen, dann kommt direkt der andere doch. Das, das ist nämlich auch so die Sache, ja genau, wahrscheinlich geht äh, das gar nicht oder, oder, äh, oder woanders werden auch zwei gegen eins gemacht bei einem anderen, weißt du? <lacht> das also das ist halt schon... Aber ja, das ist so die Sache, du kannst bestimmt da irgendwie clever taktieren oder ja, äh, Oder fünf gegen auf einen drauf. <lacht> geht nicht oder, oder einer, so so ein Brummer, stellst du vor, blockt alles und die anderen hauen von so ihre Fäuste so da rein. <lacht> irgendwie so was <lacht> <Scheiße. lacht> Du blockierst du und, ja, so... <lacht> Ja, sowas. <lacht> cool. Alter. Ja, aber ich würde ja sagen, sobald One OneGang Wars und einer gibt auf, dann hat das eine Team schon gewonnen, weil die in der eine, eine Überzahl ja, Und sobald das ist, nämlich glaube ich, nicht der Fall. Es geht so lange, bis alle raus sind. Aber guck mal, hier, der, glaube ich, ich glaube, da hat der Referee schon gesagt, okay, der ist raus. Weil der ist jetzt einfach aufgestanden. Ja, ich meine ja, sobald einer aufgeben hat, hat das Team ja schon genau, gewonnen, weil genau, die in der Genau, das meinst du. Aber ich, ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber man könnte sich halt überlegen, ob das Sinn ergibt. Äh, also ob das sinnvoll ist, aber das ist ja auch so die Sache. Du könntest ja auch beim Fußball sagen, sobald einer eine rote Karte kriegt, die können ja trotzdem noch Tore schießen. Mit kämpfen ist das aber auch Deshalb ist, ist, ist es so was Neues auch. So 5 gegen 5 kämpfen. Also wenn ich gegen 2,60er kämpfe, hätte ich auch schon keine Chance. Das ist auch schwer, ja ja, ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber, ja. nur ganz kurz dazu, ich habe letzten einen UFC-Kampf gesehen. Ich weiß jetzt wahrscheinlich auch irgendwas Inoffizielles. So, aber es war in so einem Oktagon und da war ein... Profi oder so, der hat gegen zwei irgendwie nicht so Profis gekämpft okay. und der hat die besiegt. Der hat die besiegt? Der hat die besiegt, ja. Das kann ich mir auch gar das nicht Das ist auch drin. krass. Ich muss mal gucken, ob ich den Kampf finde, aber dann können wir mal reingucken. Aber lass erstmal hier, ich will erst das, so das, <lacht> das Video geht doch relativ schnell, das Video. das Video. Das ist ja in ein paar Minuten schon rum. Vielleicht ja auch Und der ist jetzt weg, der, oh, oh, weg, der oh, oh. Oh. Und ja und beide drauf auf den Bar. Alter! Der oh. ja, ist ja weg. da ja, ja, oh. muss jetzt eigentlich... Ey, das ist unfassbar. ab. brech oh. doch ab! Der kann doch! Der kann doch! Ich so Und den da. Oh. Der da, der weiß gar nicht, wo der Azix draufhauen soll. Ach, auf den jetzt. Alter, Hammerfist. Und alles drauf. Oh. Gott, nicht selber oh. Glaubst treten ist erlaubt. Das ist ja saulustig. guck auch, wie die sich freuen. Ey, wir haben den einen auch noch zusammengeschlagen. Wir haben gewonnen. Yay. Yeah. Guck mal, der, der, der Typ hier, der, der hier, der macht einfach jetzt gar nichts. Der wartet nur bis zu Ende, damit er sich freuen kann. Warte. Aber, ey, aber ist ja klar, er weiß ja schon eigentlich geworden. Ja, ja, Jetzt muss man doch ja, abwarten, bis da kann Ich, ich fand es trotzdem so lustig, als er da steht. Ja! <lacht> aber ja, natürlich. Ja, ja aber geil. Der ich ja. Müssen, ja. Geil. Schildkrötenformation, das geht <lacht> momentan vor mit. Das kenn ich doch aus Asterix und Obelix. Kennst du das da? Mit den Römern, wo die so eine ja, Schildkröte... Ja, genau, genau, genau, genau heißt also Schildkröte, das. Schildkröte heißt ja. das ist wahrscheinlich irgendwas anderes. Und dann sahen die so aus wie so eine Schildkröte. so. Also. Das heißt tatsächlich Schildkrötenformation heißt das. Bei den Römern hieß das immer. Ja genau, so. aber, aber wie stellen Sie sich dann wie stellen auf die sich alle in einem Kreis zusammen mit einem Schilder nach vorne. Ah ja, okay, okay. Genau, ja, genau, das meine ich ja. Genau, raus. aber das sieht dann aus wie ein Kreis bei Astrid so da sahen ja wirklich aus wie eine Schildgröße. Achso, die, die, Ach genau so, so, die sahen wirklich Die sah die Formation aus wie so eine Schildkröte Achso. Okay, okay, ja krass, ja, ja, ja. Lustigerweise, hat er nicht vorhin gesagt, 2014 ging es los? Ja. ich had, 2014 habe ich ja mein Abi gemacht und meine, meine mündliche Prüfung Abitur ging ja über, über MMA und so, diese, diese Kämpfe. Wie kann, wie kann ein mündliches Abi über MMA gehen? Es Sport? war Ethik, es war wie, wie du es ethisch ah. vertreten kannst, dass die, dass die da reingehen und sich da halt hauen. Und ist die Menschen würden nicht irgendwie auf dem Spiel oder... Das wusste ich nicht, dass du dafür mal mündliche Sticks gemacht doch, hast. Das ja. war, ich ah, doch, ich hatte doch den Schneider. Ich hatte doch den Schneider. Ja, das hast du mir erzählt, aber genau. hast du hast nie das Thema erzählt. Ja, ich hatte Schneid, beim Schneiden hatte ich Ethik und er hat mir halt dieses, diese Thematik gegeben. Weil der, auch, der war ja auch so Judo-Fan, der ja. wusste ja, oh, ich mach Judo und so und hat mir, mir das Thema gegeben. Gut. Geil, ey, dann war ja echt ein Fach, was du, also so ein Thema, was du auch gern wahrscheinlich Ja, war, ja, ja, natürlich, natürlich das, war, das war eine interessante Thematik. Ja, und worauf bist du dann genau, oh, Was war die Schlussfolgerung oder was wolltest ja, du halt die, einfach Ja, Die mitregen? Schlussfolgerung war, dass du es halt schon ähm, irgendwie moralisch vertreten kannst, weil die Leute das selbst entscheiden. Mhm. Keiner muss da reingehen, keiner wird gezwungen, da zu kämpfen. Das ist ja nicht wie früher bei den Gladiatoren, dass du fast da da musst du kämpfen. Und jeder kann sagen, ey, hier, es gibt eine bestimmte Summe dafür, Geld dafür, ist es mir wert, dafür in den Ring zu gehen? Ja, nein, das musst du nicht machen. Keiner muss das machen. Das war irgendwie so meine Schlussfolgerung. Aber wenn jemand sich jetzt... Ich würde einfach jetzt dagegen argumentieren, richtig behindert. Also ich glaube, ähm, es gibt so viele... Sagen wir mal, einfach MMA-Sport machen so auch viele unterbelichtete Menschen. Ja, ich ah, ja, meine, okay, das ja, okay, dass sie vielleicht einfach zu dumm sind, um herauszufinden, äh, dass es einfach scheiße ist, was sie machen. Achso, ich meine, es ist auch moralisch vertretbar, weil das ist ihre Entscheidung ist. Ja, ja, aber ja. wenn die einfach nicht in der Lage sind, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ja, okay, treffen. genau. Aber, aber das ist dann, das ist dann auch äh, irgendwie Aufgabe der, der Kommission da, dass die halt verstehen, okay, wenn der geistig behindert ist oder nicht für sich selbst, also nicht mündig ist sozusagen. Meinst du, das ist eine Aufgabe, dass die sowas ausreduzieren? Du kannst ja keine Behinderten kämpfen. Du kannst ja keinen kämpfen lassen, also nicht behindert, der ist, geistig, aber der ist geistig nicht in der Lage, das, das, das zu entscheiden oder zu verstehen, was er da macht. Sagen wir so ein Hauptschüler, so ein richtig dummer Typ, der noch in der Schule ist, aber der boxt sich kloppen. Aber weil er Aggro ist, der will einfach nur seine Aggressivität rauslassen. Aber ja. der sau doof ist einfach. Ja gut, also es ist, ist halt die Frage, also äh, ich frage, wo fängt auch Behinderung an? Wahrscheinlich geht es auch, auch, auch mit ab 18 erst. Darf mal ja, 18 ja, machen. ja, so Sachen. Aber natürlich, du kannst auch immer, du kannst auch die andere Seite vertreten. Natürlich kannst du auch sagen, ey, das sind moderne Gladiatorenkämpfe, was soll das in der heutigen Zeit? Ja. Warum müssen wir nicht machen? Aber es gibt ja auch Leute, die brennen dafür. Guck dir ja mal Conor McGregor an, der das ist. Das ist einfach sein Leben, der liebt es einfach. Der liebt einfach Leute auf die Fresse zu hauen und dann kriegt er auch dafür Geld. Geil. Ich weiß gar nicht, ob er das liebt also. oder ob er Trashdog mehr liebt. Ja, das, <lacht> das stimmt, das stimmt. So Trashstock-Kanal auch echt gut, ey. Das, das wollte ich auch eigentlich auch ansprechen. Ist es Kampfsport oder ist es eigentlich nur MMA, was beliebt geworden ist? Judo ist nicht beliebter geworden, Karate ist nicht beliebter, ja. Akido ist nicht beliebter geworden. Keine Kampfsportart. Boxen eigentlich auch nicht. Boxen war von vornherein, glaube ich, normal. Ich, schon mal ich finde, sind. dass die alle halt davon so ein bisschen profitieren, weil der ja MMA sagt, es ja auch Mixed Martial Arts. Du machst viele verschiedene Kampfsportarten. Und ich finde schon, dass es das ein bisschen davon profitiert hat. Ich meine zum ja. Beispiel, keine Ahnung, zu, was weiß ich, Joe Rogan? Joe Rogan redet ja zum Beispiel Joe auch... Joe Rogan redet über alles. Ja, hast du gesehen, wo er auch über Judo gesprochen hat, dass er gemeint hat, so Judo schon auch... Er <lacht> hat dann halt immer gesagt... Wenn du in einem, in einem kalten Klima bist, wo jemand dicke Winterjacken anhast, oh, dann willst du es nicht für den euro ja, geil, das hab ich gehört. Man. Ja, das ist, ähm, ist schon interessant. Oder auch andere, oder zum Beispiel auch dieses brasilien jujutsu ja. Einfach. Ich, für mich, wie gesagt, das ist auch jeder, hier sieht ja auch das, was ihn interessiert. Klar, wenn wir jetzt vorhin ja auch jemand beschrieben, wir werden die ganze Zeit irgendwie diese Gym-Angebote, klar, wenn du jetzt irgendwie nur äh, dir kleine Pudels anguckst, dann kriegst du auch kein Angebot von Gym. Das ist ja auch immer mit deinen Interessen verbunden. So. Aber ähm, ja, auf was wollte ich jetzt hinaus? So du wolltest darauf hinaus äh, äh, Jutsu, deine Meinung zu Genau, den Judo genau, genau, J. aber ich habe genau ich habe den Eindruck, dass die Jutsu halt. nichts bringt? Nee, sondern dass es viel mehr, dieses Brasilien-Jutsu viel mehr an, an Reichweite gewonnen hat, ja, Das hab ich dir erzählt. Weil das halt viel mehr reiche Leute machen können, weil man kann man sich ja gar nicht verletzen. Man kann ja aufgeben äh, und alles. Im Judo ist es halt äh, so. Ja, ja was halt hat hingeworfen. Ja, ja genau, aber ich meine auch über diesen MMA Aspekt, weißt du dass da viel so in diesem Boden gerangelt auch so ist ja, und da ich, ja. ich, deshalb glaube ich schon, dass die anderen vor auch nach davon so profitieren, weil ähm, ja, das, das, stimmt das auch, ist ja, ja eine Zusammensetzung davon, aber ich würde schon sagen, dass so viel wie MMA gestiegen ist an Popularität, so viel haben die anderen nicht nee, an Das, das würde ich auch nicht sagen, also aber ich glaube, dass es so ein bisschen, wie sagt man, so Synergieeffekte so. Synergieeffekte. So. Synergie ja wenn wenn du zum Beispiel MMA pusht dich und die anderen werden noch so ein bisschen mit dadurch durchgepusht so, du machst es ja. das so wie so ein äh, passiver Effekt der genau. da quasi noch so äh, mitnimmt. Ja. Ja. aber ähm, ja ich weiß du siehst nicht so also du hast eher nicht den Eindruck dass es das so vielleicht wird es auch so überschattet davon dass MMA so viel zunimmt dass man einfach so, aber ich habe das Gefühl, die ganzen Leute, die jetzt MMA in Deutschland machen, die interessieren sich gar nicht für andere Sportarten, sondern machen direkt einfach MMA. Weißt mhm. du? Die ganzen ja. Leute, die wir jetzt bei der NFC gesehen haben, ich glaube, das waren alles, die direkt da eingestiegen sind. Da ja, waren ja. keine mit irgendwie einem Background oder ich, so. Ich würde mal gerne wissen, wie das auch aussieht bei so einem. Wie, wie machen die das? Du gehst zum MMA-Training, was machen die dann? Du, ja, boxen die? du gehst zum Gym. Die? Ich was ja machen die? Cup, machen vom die Cup, Judo? Was ich habe von Kabi paar Videos gesehen, ich habe von, von Max Koga sehe ich ja auch Videos. Ja. Ähm, machen beides, ja. Die Boxen, ähm, mit Boxhandschuhen. Ähm, dann machen die Ringen die, dann machen die nur Grappling am Boden, ja. aber die können halt nicht ausrasten. Die können halt nicht Grappling machen mit draufschlagen. Ja, machen, ja, ja, genau, die, die machen genau, wenn genau, dann ja. machen die so, machen die dann schlagen die halt so, so locker so ein bisschen ja, drauf, ja. damit man weiß, okay jetzt hätte ich schlagen können. Ja Und so. ja genau genau genau. Ja. Das ist halt der Nachteil an diesem Sportart. Du kannst halt nicht ausrasten. Im Judo kannst du halt komplett ausrasten. Ja. Das ist ja, ich habe in ja meiner meine Bachelorarbeit über Judo geschrieben. Ja. Und da habe ich ja auch ähm, gesagt, dass man Judo sehr gut mit dem Polizeisport verbinden könnte weil ähm, man halt da ausrasten kann komplett. Man kann voll Gas geben, ohne dass der andere sich verletzt. So wenn, schwer, wir, ja. wenn wir jetzt ähm, MMA machen würden bei der Polizei, da würden sich so viele Leute verletzen. Ja, ne? ja. Und es gibt auch viele Weicheier bei der Polizei muss man auch sagen. Überall gibt es ja Weicheier. Ja. Und die können das nicht mithalten, auf die Fresse zu bekommen. Und Judo ist halt so eine Sache. Ja, ja das ist viel weicher. Das habe ich mir auch gedacht. Als, als, als ich die Kämpfe da gesehen habe, da habe ich dann halt wirklich gesagt, so, die machen eigentlich saudi den im Gegensatz zu dem, was die da machen. Also, wenn sie ja. kämpfen und sich ja. wirklich auf die Fresse hauen, also das ist halt echt eine gute Sache irgendwie. Deswegen weiß ich nicht, wie man sich darauf vorbereiten kann, weil du kannst dich im Training nicht in die Fresse hauen. Kannst du nicht so ja, hart machen. Ja, ja, und dann okay. gehst du in den Kampf rein und machst einfach alles, was du im Training gemacht hast, nur zehnmal härter. Ja, ja, genau. Also, ich glaube schon, dass die manchmal so ein bisschen so, wenn einer so einen Kopfschutz anzieht, so dass dann schon mal drauf draufkloppt. Aber hm. ja, ich habe letztes Jahr von Conor McGregor wieder was gesehen, der macht doch gerade auch dieses mit diesem. Coaching da von mir, wo er da gegen ja. Chandler da kämpft. Ja. Und da hat er, hat er auch so gesagt, so ja, irgendwie, dass die das auch mal üben, so wirklich die Handschuhe anziehen, dass man wirklich dieses Feeling kriegt, du bist jetzt im Ring und du musst es machen, aber natürlich nicht drauf sondern die haben immer abwechselnd haben es immer so ein bisschen bewegt. Und dann halt immer hat er gemeint, so immer abwechselnd irgendwie so eine Kombo schlagen und versuchen irgendwie so diese Lücken zu sehen, versuchen irgendwie so kreativ zu sein, was könnte ich jetzt machen und dann einfach um ein bisschen dieses Feeling für, für den Kampf zu kriegen. Aber wie du schon sagst, das ist halt was ganz anderes, wenn du dann wirklich im Ring bist und denkst so jetzt. Geht's um alles, da hm. klopfst du anders drauf, ja. Und das ist eine gute Frage, ich weiß auch nicht, wie du, wie du das nicht so ausreichend trainieren kannst. Ich glaube, du musst einfach so viele Kämpfe machen. Ja. Ich meine wie viel auch Khabib wahrscheinlich vorher schon gekämpft hat. Hm. Bevor er überhaupt ein UFC-Gang. Der Judo, der hatte Sambo gemacht. Sambo ist ja sehr ähnlich mit MMA. Nur, glaube ich, nicht so brutal, glaube ich. Ah, okay, okay. Ähm, ja, wollte ich noch kurz mal gucken. Judo ist ja so entstanden, dass EU zuvor gab. Und ähm, dass, dass Gigi Corno gesagt hat, wir machen die ganzen Schläge und so weg, ja. damit man halt viel mehr härter trainieren kann. Hat, er hat ja das Randori erfunden, dass man halt nur werfen und so kann, weil. Die Jutsu-Leute haben sich halt im Training komplett zerstört. Yeah. Und dann haben die sogar einen ähm, Kampf gemacht, die Jutsu-Schule in Japan gegen ähm, Jigi Okanos Judo-Schule. Yeah. Und ähm, da durfte man tatsächlich auch schlagen und so. Und er hat nur Judo trainiert. Yeah. Und er durfte schlagen und er hat trotzdem gewonnen. Ah, okay. Weil er, er konnte halt im Training komplett ausrasten. Er konnte voll Techniken und alles werfen und, äh, und richtig Randori machen. Und die Jutsu yeah. konnten halt nicht ausrasten im Training. Deswegen waren die judo viel besser trainiert, weil die. Weißt du selber, wie hart wir trainieren? Ja, ja. Und die Jutsu-Leute können die halt nicht so hart trainieren, weil du kannst halt jemanden nicht auf die Fresse hauen. Aber so. den Judo-Part im Jutsu kannst du auch voll hart trainieren. Die Jutsu den, den judo part den in, Judo-Part innerhalb des Jutsus. Ja, er hat halt mehr auf Randori-Fokus gelegt und die halt nicht. Ja, so, okay, ja. Das war der ja, ja. Und deswegen, Ach, das, das, Randori, das Randori ist halt schon sehr elementarer Aspekt im Judo. Ist nicht irgendwas, wo man sagt, ja. Sparring, das ist schon extra für ja, Judo. Ja, ja, genau, genau. Werden. Deshalb finde ich das auch immer schwer zu beschreiben, weil viele so Sparring kennen und sowas. Ja, ja. Aber im Judo sagst du auch, wenn ich sag so Randori, so. Ja, es ist einfach Kämpfe, also eigentlich wie ein Wettkampf, nur dass du halt keinen Kampfrichter hast und dass genau. du dich halt frei bewegen kannst auf dem Alter. Im Prinzip ist genau. genau das gleiche. Wird. Ja, ja. Ähm, das stimmt, ja, das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied zu vielen anderen Kampfsportarten. Wir können theoretisch... Jujutsu vielleicht auch noch, die, die Brasilien-Jujutsu, da kannst du genau. ja auch, das auch im Prinzip Boden Kannst du auch machen. Aber, aber ansonsten, ja, würde ich, würde ich zustimmen. Ähm, Jetzt wird dir aber auch jemand mal, uns äh, auch das uns mal Okay, MMA ist Entertainment, auf jeden Fall. Ähm, Boden tangeln ist top, Bodenrangeln ist top. Habe jetzt ein paar judo vereine gesehen, die sich halt auch noch einen BJJ-Trainer geholt haben. Und machen da jetzt eine Stunde BJJ in der Woche. Eigentlich stabil. Ja, finde gut. ich gut. Finde ich auch gut, weil halt auch mehr der Fokus aufs, aufs Boden gelegt wird. Ja. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, für mich wäre es echt besser gewesen, wenn ich es mehr gemacht hätte. Ja. Und da kommen ja auch nochmal so andere Techniken mit rein, die man vielleicht im Judo gar nicht so kennt. Die machen viel mehr mit diesem Rumrollen und dem Bein irgendwo einhaken im Arm und dann da. Ich finde... Diese, diese Insta-Videos sehen auch teilweise krass aus, wenn die sich da diese kombination machen und so und sich da so krass im Boden rumrangeln. Aber schon cool. Behalte im Hinterkopf, dass vielleicht die Technik vielleicht dann nur funktioniert, wenn man mega viel Zeit hat auch. Im Judo machst du ja nur Technik, die schnell gehen. Die Techniken sind ja vielleicht manche Sachen, du musst dich voll lange reinarbeiten, die Techniken, ja, dann ja. geht es vielleicht müde und nicht. Also nur mit dem Hintergedanken, ja, vielleicht klappt es nicht, ist es nicht eins zu eins auf YouTube ja. übertragbar. Ja, sagen. so, ja, ja, das, das kann schon Aber sein, ja, ich will, ja. ich habe doch auch gesagt, ich will doch das eine Video oder auch amazon so einen typen brd typen besuchen, damit ich ja. auch davon was nehme. Ja, ja, genau. Ich kann auf jeden ja. Fall davon profitieren. Ja. Ich habe übrigens auch schon was überlegt, was wir dem Koga vielleicht zeigen können. Ich habe hab ihn geschrieben ja. übrigens schon. Ja? Er hat noch nicht geantwortet, aber er hat auch noch nicht hingeguckt auf die okay. Er hat Stories gepostet, aber wahrscheinlich will er sich extra noch Zeit ja, nehmen. Ja, das okay. hab ich, ich habe ihn auch drauf. extra geschrieben. Ey du, ich weiß, dass du so viele Sachen zu tun hast und so, aber... Ja, ja okay, guck mal.